Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almancada çok kullanılan fiillerden backen, wiegen, grillen, sich ernähren, genießen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almancada bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Present, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Pretéritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vesairede de kullanılmaktadır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur bir, Gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana, yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz bakın, fırında bir şeyi pişirmek, fırınlamak anlamına geliyor. Präsens ich backe. Ben fırında pişiriyorum. Ich backe. Ich backe. Präteritum Ich backte. Ben pişiriyordum, pişirdim. Ich backte. Ich backte. Perfekt Ich habe gebacken. Ben fırında pişirdim. Ich habe gebacken. Ich habe gebacken. Tekrar edelim. Ich backe. Ich backe. Ich backte. Ich backte. Ich habe gebacken. Ich habe gebacken. Futur bir Ich werde backen. Ben fırında pişireceğim. Ich werde backen ich werde backen. Futuriki, ich werde gebacken haben Ban Ich werde gebacken haben. Ich werde gebacken haben. Plusquamperfekt? perfekt Ich hatte gebacken. Ban fırında Pischer Ich hatte gebacken. Ich hatte gebacken. Ich hatte gebacken. Tekrar edelim. Ich werde backen. Ich werde backen. Ich werde gebacken haben. Ich werde gebacken haben. Ich hatte gebacken. Ich hatte gebacken. Örnek-Cümlemize geçelim. Ich kaufe kein Brot oder Kuchen. Ich backe einmal in der Woche selbst. Ekmek veya Kek satın almıyorum, Ich kaufe kein Brot oder Kuchen. Ich backe einmal in der Woche selbst. Ich kaufe kein Brot oder Kuchen. Ich backe einmal in der Woche selbst. Der Film wiegen. vegan. şey tartmak veya ağırlığında olmak manasına geliyor. Vegan düzensiz bir fiildir. Präsens: Ich wiege. Ban tartıyorum. Ich wiege. Ich wiege. Präteritum ich wog. Ben tartıyordum, tarttım. Ich wog. Ich wog. Perfekt. Ich habe gewogen. Ben tarttım. Ich habe gewogen. Ich habe gewogen. Tekrar edelim. Ich wiege. Ich wiege. Ich Wog ich wog ich habe gewogen, ich habe gewogen Futur ich werde wiegen ban ich werde wiegen ich werde wiegen Futuriki ich, ich, ich, ich werde gewogen haben wann tartmış ich werde gewogen haben ich werde gewogen haben plusquam perfekt ich hatte gewogen wann ich hatte gewogen ich hatte gewogen tekrar ich, ich, ich, ich werde wiegen ich werde wiegen, ich werde gewogen haben, ich werde gewogen haben, ich hatte gewogen, ich hatte gewogen. sie wog ein Pfund Mehl für das Brot. Ich mekeci Kilo untarte. Tekrar edelim. Sie wiegen ein Pfund Mehl für das Brot. Sie wiegen ein Pfund Mehl für das Brot. Başka bir örnek cümlemiz. Ich wiege 61 Kilogramm. 61 kilogram ağırlığındayım. Tekrar edelim. Ich wiege 61 Kilogramm. Ich wiege 61 Kilogramm. Die Film grillen. Izgara grill yapmak. Bizde de kullanılıyor aynı şekilde. Present ich grille. Ben ızgara yapıyorum. Ich grille. Ich Präteritum ich, ich grillte Ich grillte Ich grillte Perfekt Ich habe gegrillt Ich habe gegrillt Ich habe gegrillt, ich habe gegrillt. Ich habe gegrillt. Tekrar edelim. Ich grille ich grille, ich grillte, ich grillte. Ich habe gegrillt, ich habe gegrillt. Futur Ich werde grillen. Ich werde grillen, ich werde grillen. Futur Ich werde gegrillt haben. Ben ızgara yapmış Ich werde gegrillt haben. Ich werde gegrillt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gegrillt. Ben ızgara yapmıştım. Ich hatte gegrillt. Ich hatte gegrillt. Tekrar edelim. Ich werde grillen, ich werde grillen, ich werde gegrillt haben, ich werde gegrillt haben, ich hatte gegrillt, ich hatte gegrillt. Ich hatte gegrillt. Im Sommer grillen wir regelmäßig mit der ganzen Familie und Freunden im Garten. Aile Im Sommer grillen wir regelmäßig mit der ganzen Familie und Freunden im Garten. Im Sommer grillen wir regelmäßig mit der ganzen Familie und Freunden im Garten. Dior sich ernähren. Beslan mekanem Nagelios. Sich ernähren, reflexiv fiildir. Präsens: ich ernähre mich. Ban besleniorum. Ich ernähre mich. Ich ernähre mich. Preteritum. Ich ernährte mich. Ban bis landem. Ich ernährte mich. Ich ernährte mich. Perfekt, ich habe mich ernährt. Ban bis Ich. Habe mich ernährt. Ich habe mich ernährt. ich ernähre mich. Ich ernähre mich. Ich, mich. ich ernähre mich. ich ernährte mich. Ich ernährte mich. Ich habe mich ernährt. Ich habe mich ernährt. Futur ich werde mich ernähren. Ban besleneceğim. Ich werde mich ernähren. Ich werde mich ernähren. Futur ich werde mich ernährt haben. Ban beslan mich, ich werde mich, ich, werde mich ich werde mich ernährt haben. Ich werde mich ernährt haben. Plusquam perfekt. Ich hatte mich ernährt. Ban Beslan Mishtem. Ich hatte mich ernährt. Ich hatte mich ernährt. edelim Ich werde mich ernähren. Ich werde mich ernähren. Ich werde mich ernährt haben. Ich werde mich ernährt haben ich hatte mich ernährt ich hatte mich ernährt um gesund zu bleiben sollte man sich mit obst und gemüse ernähren sağlıklı kalmak için Tekrar Um gesund zu bleiben, sollte man sich mit Obst und Gemüse ernähren. Um gesund zu bleiben, sollte man sich mit Obst und Gemüse ernähren. Die Arbefehl genießen. Bir şeyin tadını çıkarmak anlamına Genießen Düzensiz bir fiildir. Present Ich genieße. Ben tadını çıkarıyorum. Ich genieße. Ich genieße. Präteritum Ich genos. Ben tadını çıkarttım, çıkartıyordum. Ich genos. Ich genos. Perfekt ich habe genossen. Ben Tadını çıkartım. Ich habe genossen. Ich habe genossen. Tekrar edelim. Ich genieße. Ich genieße. Ich genoss. Ich genoss. Ich habe genossen. Ich habe genossen. Futur bir, ich werde genießen. Ben tadını çıkaracağım. Ich werde genießen. Ich werde genießen. Futur iki, ich werde genossen haben. Ben tadını çıkarmış olacağım. Ich werde genossen haben. Ich werde genossen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte genossen. Bante den Ich hatte genossen. Ich hatte genossen. delim. Ich, ich werde genießen. Ich werde genießen. Ich werde genossen haben. Ich werde genossen haben. Ich hatte genossen. Ich hatte genossen. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet und will jetzt nur noch das Wochenende genießen.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 Bu dersimizde bakın, vegan, grillen, sich ernähren, genießen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.